Ja, Lachen ist die beste Medizin oder Lachen kann auch dein Leben verändern. In dem Sinne begrüße ich dich heute recht herzlich zu meinem Gesundheitsvideo oder meinen, meinen Tipps zur Gesundheit. Und ja, also manche sagen schon zu mir, äh, ja sag mal, kriegst du hier draußen überhaupt noch irgendwas mit, was hier so läuft? Und dann muss ich immer sagen, also das kriege ich schon mein ganzes Leben lang mit, von Kindheit an, hat mich das natürlich schon auf irgendeine Art und Weise getriggert. Und da war das so gewesen, dass ich immer gesagt habe, warum können wir denn nicht die viele die Butter auch nach Afrika bringen. Und so lief mein ganzes Leben. Ich habe alles hinterfragt. Ich habe nichts geglaubt. Und war trotzdem manchmal sowas was von gutgläubig, dass ich auch in die Fallen getappt bin. Und durch diese Fallen, die mir äh, gegeben worden sind, habe ich wieder draus gelernt. Und so laufe ich schon mein ganzes Leben. Und deshalb sitze ich jetzt einfach hier, mache diese Gesundheitstipps, die mir persönlich äh, selber gut tun. Und... Ja, und heute hatte ich schon wieder so eine Situation. Ich war im Facebook und da hat mich jemand über ein Messenger angeschrieben, nur einfach ein Hallo und mir ein nettes Pferd geschickt. Und dann dachte ich, das ist ja eine nette Frau. So gutgläubig. Und habe ihr einfach geantwortet, ganz nett. Und dann hat die mich ganz böse beschimpft. Ganz, ganz böse. Und dann dachte ich, okay, es hat... Dann fuhr natürlich mein Emotionalkörper total runter in die Traurigkeit. Aber mittlerweile bin ich ja schon vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer geworden und kann mich sofort umlenken. nur war das erst von der Emotion her, ich habe auch noch mal zurück, nett zurückgeschrieben, weil ich gar nicht wusste, was sie eigentlich von mir will. und ja, sie hatte natürlich mein Mitgefühl, weil im Moment sie wahrscheinlich in so einer schlechten Energie da draußen ist, dass sie mir gar nicht folgen kann. Ja, und zumal jetzt auch noch bei mir steht Visionshebamme, äh, weil ich mich neu ausrichte auf meiner Webseite, ähm, ist die natürlich noch wütender geworden wahrscheinlich. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir einfach das Buch von Dr. Ulrich Strunz genommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das Mentalprogramm kann ich dir sehr, sehr wärmstens empfehlen. Und ich machte einfach eine Seite auf und da stand, äh, Lachen bringt Veränderung in dein Leben. Och, ich denke, na, das passt ja gut zu mir gerade. Und ja, und auch ihm ging das immer schon so, ja? Aber wenn wir uns mental gut stärken ähm, äh, im Kopf, dann können wir das alles ins Universum ähm, ableiten, sozusagen, entgiften. Und er hatte im Prinzip einen ganz tollen Spruch da drin, da musste ich so lachen. Ähm, ich denke froh und heiter, das Glück ist mein Begleiter, du Arsch. Und da musste ich total lachen und äh, alles war wieder verflogen. Und es ist total wichtig, dass du das auch machst. Ja? Ähm, dass du dich wirklich von bestimmten Stresssituationen befreist. Ähm, und wenn du das nur denkst oder wenn du das wirklich, diesen Spruch einfach in die Welt rausschreist, in, in den Wald oder irgendwo hin. Ähm, Mach Mentaltrainings mit dir, damit du äh, dich einfach besser fühlst, gut fühlst. Du hast, du hast nicht die Pflicht, in dieser Traurigkeit zu bleiben oder dich von irgendwelchen Menschen anmachen zu lassen. Ja? Denn du bist ein wundervolles Wesen hier auf der Erde, ähm, was hierher gekommen ist, um zu lernen und Besonders in diesen Zeiten können wir natürlich sehr, sehr viel lernen. Und deine Seele, die freut sich darüber, dass du jetzt diese Zeichen bekommst, um zu lernen. Und du bist jetzt nicht umsonst in diesem Video, weil es auf irgendeine Art und Weise auch dich betrifft, wie mich und wie jeden anderen auch. Und was du daraus machst, welche Geschichte du aus deinem Leben kreierst, das ist ja deine Aufgabe und bei mir ist es meine. Und in dem Moment war ich einfach wieder froh und glücklich. Ich lege dir den Spruch hier noch in die Kommentare rein. In die Kommentare, Quatsch, in die Infobox. Ich denke froh und heiter, das Glück ist mein Begleiter, du Arsch. Und dann sendest du es wieder ab. Okay, also dann bis zum nächsten Video. Tschüss.